Stille? Okay. Da ist er! Da ist King Dedede! Ist er an allem schuld? Er schläft noch. Ist er am Tag träumen? Oder was macht er? Oh, oh, oh, oh! Kann natürlich auch saugen. Deshalb müssen wir aufpassen. Was wir gegen ihn machen... Er schläft. Aber halt sich da richtig, oder? Ich hoffe nicht. Okay, ey. Komm her, du alter Sack. Ich kill dich jetzt eben easy. Bam. Oh, Fuck. Komm her. Bam. Doppelter. Okay, wir machen richtig wenig Damage. Vielleicht wäre eine Fähigkeit besser gewesen. Oh, ich habe das Gefühl, er sagt das jetzt wieder ein. Nein, macht er nicht. Okay, tut mir leid, dass ich mich gerade so schlecht anstelle. Das ist nicht gewesen und jetzt ist er auf hälfte deshalb ist er wütend wie lange saugt der oh Was das hat getroffen oh gott das wird schwer okay ist nicht mehr sauer Nein das hat mich getroffen okay ich bin richtig schlecht in diesem kampf oh Damn it. Das sollte so eigentlich ja nicht ablaufen oh oh, er ist böse auf mich was hab ich denn gemacht? Ich versuche doch nur, die Welt zu retten, so wie immer. Ja, sag da hinten mal, schön. Oh. Okay, Hätte ich das gewusst, ne? Ich hab ein Leben, das überlebe ich nicht. Oh. Nein! Okay, wir haben 18 Leben insgesamt. Das kriegen wir hin. Einfach weiter versuchen. Jetzt weiß ich auch, was auf mich zukommt. Das ist immer so bei mir. Erstes Mal bei Kirby Bosskampf machen. Ich sack richtig. Danach weiß man ja, was auf. Einen zukommt. Ich mag das nicht, wenn er mittig ist. weil ich nämlich nicht, wo ich stehen soll. Nein, nein, nope. Bye, bye. Bye, bye. Komm, Schlag. Bam! Bam! Das macht doppelten Damage. Das finde ich sehr, sehr nice. Er schläft. Warum schläft er? Oh, er schmeißt den Hammer. Ich wusste nicht, dass du Bowser machst. Und dann Bruder. Bam. Er macht mir... Ah, oh, Angst. Komm, äh, äh, Ich hoffe, wir werden danach geheilt. Wenn wir siegt haben. Oh Gott, ich bestelle mich echt schlecht an. Es tut mir leid, Leute. Ich muss mich verbessern. Bam! Ich hab noch fünf Leben. Ich habe noch drei. Oh, ist wieder wütend. Das mag ich überhaupt nicht, wenn er wütend ist. Bäm! Perfekt. Oh, oh. Nein! Das habe ich schon gewartet, gewa ge ge ge äh, dass das passieren wird. Alter, wieso kann er zweimal hintereinander angreifen? Das ist unfair. Och, come on! Ich konnte nichts machen! Ich konnte nicht angreifen! Ich konnte mich null bewegen! Das war... Ey, das fand ich jetzt nicht richtig nett. Hallo. Komm her. Was, wieso droppst du nichts? Oh. Das habe ich mich jetzt schon treffen lassen. Das wird nicht so gut aussehen. Komm, wir an. Ich habe schon die Luft auch nicht einsaugen. Das ist mir egal. Bam! Okay, er macht den Hammer in der Nähe sein. Oder so machen. Oh, als ob diese kleinen Sternchen, die vom Hammer kommen, mich auch noch killen können. Wie dumm ist das denn bitte? Tut mir leid, das ist, das, das finde ich einfach... Das finde ich auch ziemlich dumm. Nicht nur von meiner Seite aus, dass ich mich treffen lassen habe, sondern auch von der Seite aus, dass er mich da noch überhaupt noch treffen konnte. Jetzt stirb! Verdammt. Er lebt noch. Was macht der da schon wieder? Boah, ich brauche dringend eine Heilung hier nach, bitte kriege ich hier nach noch Heilung Weil das kann nicht sein. ich glaube nämlich nicht, dass das direkt der Endboss ist, ich glaube hier kommt noch irgendwas Nein, ich wollte, ich, ich bin gesprungen, vielleicht hat man es gesehen, vielleicht auch nicht, aber ich bin gesprungen Okay, ich glaube wir machen eine komplette neue Folge raus Solange wie das hier dauert Alter, ich sag einfach bei Kididi Das kann nicht sein Shit. Ich stelle mich super schlecht an. Komm gefahren. Perfekt. Bam. Und ich fliege. Und Ja. Nein. Ah. Müll. Einfach nur Müll. Oh, nein, nein, ich bin gesprungen! Ich bin gesprungen! Okay, das wird sowieso wieder nichts, oder? Ich bin gespr... Ey. Jetzt, jetzt krieg ich aber richtig Aggression hier bei dir, mein Freund. Fliegen, fliegen. Und jetzt kann ich noch angreifen, aber ich kann nicht mehr ausweichen. Ja, nah, es bringt nichts mehr. Er bringt, er mich jetzt wieder, ja. Scheiße. Ja. Ich glaube, ich muss mir mal Checkpoints machen. Das ist echt schwer. Mhm, mhm. Yes, bam, das macht zwei Damage. Das ist sehr schön, wenn er die Staffattacke macht. Weil die kann ich normalerweise mich ausweichen. Normalerweise. Mhm, ich habe schon gedacht, dass du saugen möchtest. Zack. Ja, jetzt war die Staffattacke. Perfekt! Doppelt! Okay, jetzt läuft es viel, viel besser. Nein, was oh, war die Attacke. Ja, das muss man natürlich auch äh, bedenken. Das man manchmal eine andere Attacke macht als man denkt. Bam. Wow. Ich möchte mir jetzt unbedingt einen Safe Point setzen. am meiste sein. Bam. Bam. Okay, jetzt läuft es super. Bam. Wer braucht schon Safe Points? Wenn man den... Sk besitzt. Moment, noch nicht sagen, Mike, noch nichts sagen. Noch hast du nicht gewonnen. Ein Hit hat er noch, ein Leben hat er noch. Und den verliert er jetzt. Und nun können wir die Rainbow Drops benutzen. Um eine ultimative Waffe herzustellen, um das wahre Böse zu vernichten. Das Rainbow-Schwert. Gegen das, was eigentlich an allem schuld ist. Es war nicht gegen DDD! Es war das Ding. Und ich werde extra mal kurz saven. Ich hoffe, das ist nicht schlimm für euch. Wenn er muss, weil sonst, wenn ich jetzt hier verlieren sollte, ist sehr, sehr einfach der Kampf hier. Aber falls ich verlieren sollte. Müsste ich halt King Deddy nochmal neu machen und äh, da habe ich keine Lust zu So was man hier machen muss, ist diese, Sch diese Bälle auf ihn zurückschleudern Ansonsten kann man auch seinen Rücken angreifen, so, zum Beispiel Und ich bin zu so gut geheilt worden, das ist sehr, sehr nice Scheiße, ich lasse mich viel zu sehr treffen Bam Also aber das ist eigentlich ziemlich einfach Am besten konzentriert man sich aber Okay, die die Musik mhm, jetzt macht er seinen Link-Schwertlaser so, wenn er zurückfliegt kann man ihn auch nochmal angreifen der Kampf dauert ein bisschen aber ich finde den Kampf ziemlich cool uh, uh, uh. wow mhm, jetzt ist es Gleichstand bam nice komm, schieß nochmal nein, nicht das oh, das mag ich überhaupt nicht, wenn er das macht Verdammt, jetzt läuft schlecht, jetzt läuft sehr, sehr schlecht Obwohl, wo oh. Huh Bam, er ist fast tot, komm schon Ich leider auch Oh Gott, was mache ich, was mache ich Bam, ein Leben hat er noch Yes, nein Das hat nicht gezählt aber jetzt! Nein, auch nicht! Was? Manchmal macht das kein Damage? Okay, mach Ball! Nein, nein, nein! Wow! Ball! Bitte mach Ball! Mach Ball! Ich oh, hab oh, oh, oh, ein Leben! Du bist doch gemein! Mach das extra! Mach den Ball! Er macht den Ball nicht! Ich hab das Gefühl, der will, dass ich ihn von hinten angreife. Jetzt mach den Ball! Nein! Falsche Richtung! Warum machst du ihn da weit hoch? muss ich vor ihm verstecken. vielleicht einen safe, safe point setzen, oder? Oder? Nein! Er ist tot! Oder? Ist er das? Nein, ist er nicht. Das ist der wahre Endboss. Ja, drei Phasen hat dieser Kampfkampf. Er wird zwar nach DDD die, die, die geheilt, aber... Sowas passiert sehr gerne. Und wo lande ich dann? Dann lande ich wieder bei ihm. Und deshalb möchte ich kurz versuchen, ob ich diesen Kampf überhaupt ohne Hit schaffen könnte. Ohne Ahnung zu haben und sonst was. Man muss ihn einfach... Ich glaube, man muss ihn einfach nur... Ah, verdammt. Ausweichen und dann die ganze Zeit angreifen. Oh Gott, was? Wie soll ich denn da ausweichen? Moment, muss ich nicht da draufschlagen? Hm? Moment, lass mich mal kurz experimentieren. Ich kenne diesen ich selber noch nicht so ganz. Ja, doch, ich glaube, glaub, man muss die ganze Zeit auf diese Dinger schlagen. Nicht in ihn reinlaufen, Mike. So ein bisschen Spam. Aufpassen, der fliegt nämlich auch. <lacht> okay, komm. Hm. Ach, nicht in ihn reinlaufen. Moment, macht ich überhaupt Damage? Ach, Moment, ich habe eine Idee. Ah, okay, ich mache nur Damage, wenn ich die Dinger auf ihn zurückschleuder. Wow. Wow, das mit einem Leben ist sehr schwer, ich vielleicht, oh Gott, meine Augen tun mir weh bei dem Background. Meine Augen tun mir weh bei dem Background, oh Gott, oh Gott, ich hab nicht mal getroffen? Oh, was war das denn für eine Bewegung? Wie so eine Spinne. Alter, was ist das denn? Ja, was war das denn vor allem? Also ihr wisst ja was, ich glaube ich den Bosskampf wahrscheinlich ohne Hit nicht schaffen kann, müsste ich vielleicht den anderen Bosskampf nochmal neu machen und da so lange spielen. Bis ich richtig hinbekomme. Ja. dann werde ich machen. Okay, Leute, ich habe etwas cooles herausgefunden. Während er nämlich seine Attacke auflädt. Seine seine Ballattacke, womit ich ihn dann zurück angreifen kann Kann ich ihn schlagen und doppelten Damage machen? Jetzt zum Beispiel Egal, jetzt ist er tot Aber gut zu wissen, so jetzt habe ich zwei Leben Das ist auf jeden Fall besser als vorher, die hätte ich jetzt schon wieder fast verloren Okay Am besten hinter ihm angreifen tatsächlich so. Oh mein Gott, ich habe richtig viel Damage gemacht, wie habe ich das denn geschafft? Oh. Wirklich sehr sehr seltsam, ich mag das überhaupt nicht, wenn er sich bewegt Auah. Darf ich safe staten? Ja, das ist aber sehr nett von euch, dass ihr mir das erlaubt. Weiß ich ihn überhaupt benutzen werde. Ich möchte nur die Sicherheit haben. Genau wegen so einer Kacke. Weil ich kenne den Kampf noch nicht und wenn ich jetzt hier die ganze Zeit verliere, dann kann ich den Kampf nicht lernen und das mag ich nicht. Und ich würde ihn gerne lernen. Ach stimmt, man hat hier ein Zeitlimit übrigens. Und ich glaube, man muss ihn jetzt die ganze Zeit angreifen, oder? Nee, ich mache hier kein Damage. Vielleicht, wenn er jetzt hier seine Dinger verliert. Genau, wenn er jetzt hier so, so rennt. Nee. Nein. Seltsam, aber ihr seht schon im Hintergrund, der, wir gehen gerade nach unten. Wenn er unten angekommen ist, haben wir verloren. Und deshalb habe ich gerade Angst, weil hier unten sieht man schon ein bisschen was vom Grünen. Hör mal auf, mich umzubringen. Meine Güte, das wird auf jeden Fall eine einzelne Folge. Bosskampffolge. Alter, ist das schwer für mich. Mhm. was falsch. Wow! Ey, komm, das ist doch eine unfaire Attacke. Ich habe das Gefühl, irgendwas mache ich auf jeden Fall falsch. Ey, ist auch so seltsam. Ich, ich verstehe den Bosskampf nicht. Renn aber bitte nicht in ihn rein, Mike. Nee, ich, ich verstehe den Bosskampf wirklich nicht. Oh! Ich check ihn nicht. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, jetzt können wir wieder hoch. Aufpassen. Okay, das verstehe ich nicht. Er schießt. Okay, warte. Er schießt schräg von oben links nach unten rechts. Merkt ihr das, Mike. Von oben links nach unten rechts schießt er sehr seltsam. Das heißt, ich bleibe jetzt einfach hier. Hier wird er mich nicht abtreffen, oder? Oh, er trifft in alle Richtungen. Hä? Okay, den Boss verstehe ich überhaupt nicht. Was muss ich denn hier in seiner nächsten Phase machen? Ja, das ist übrigens der letzte Boss. Ach, ist es wirklich. Ah, jetzt geht's wieder. Oh, nein. Oh, jetzt geht's wieder. Jetzt kann ich ihn wieder angreifen. Aber wir sind fast da. Wir sind fast da. Scheiße. Wir müssen ihn schnell umbringen. Oh Gott, warum mache ich jetzt auf einmal nicht mehr so viel? Okay, das verstehe ich. Okay, ich verstehe diese Blitzattacke überhaupt nicht. Einfach hinter ihm bleiben? Aber warum kann ich denn das nicht angreifen? Das finde ich auch ein bisschen unlogisch. Okay. Gar nichts getroffen. Null. Nicht einmal. Oh. Gott, ohne diesen Safe State würde ich glaube ich komplett ausrasten. Ja, seht ja, Ich komme überhaupt nicht klar mit dem Boss. Die anderen beiden, die gehen fit. Der hier? No. No, mein Freund. Mhm. Gut. Komm! Nein! Nein! Okay, wisst ihr was? Ich mag gleich dann noch, noch, noch Safe State. Tut mir leid, dass ich jetzt mit Safe State arbeiten muss, aber der Boss geht mir gerade einfach auf die Nerven. Und Ich habe jetzt keine Lust, die zwei Stunden Folge zu machen. Okay, ich übertreibe, aber trotzdem. Yes! Wir fallen vom Himmel. Und haben das Böse vernichtet. Mit dem Regenbogenschwert. Und damit, Leute, sage ich Adieu, denn das war Kirby Streamland 2. Ich hoffe, euch hat dieses Play gefallen. Mir hat es Spaß gemacht, auch weil ich gerade ein bisschen genervt gewirkt habe. Mir hat es Spaß gemacht. Ich war nur sehr frustriert gerade bei dem Kampf. Aber der Schlüssel bei dem Kampf ist, bei King Dedede, ein bisschen ausweichen, abwarten. Bei der zweiten Phase mit dem Ritter, diese Ritterform, immer am besten immer dann schlagen, wenn er diese, diese äh, Kugel äh, ähm, schmeißen möchte. Dann kriegt du, er kriegst du nämlich doppelten Damage. Und bei der letzten Form, auf jeden Fall habe ich dazugelernt, am besten von hinten angreifen. Wenn es überhaupt geht. Wenn nicht, dann müsst ihr von vorne. Aber am besten versuchen mit den Dingern auf ihn rüber zu schleudern. Und damit können wir nun eine Regenbogen erstellen. Die End. Aber Leute, das ist actually noch nicht ganz das Ende. Denn es gibt einen geheimen boss modus den ich auch noch machen könnte. Soll ich den machen? Vielleicht mache ich den, aber auf jeden Fall für die Story ist es vorbei. Wir haben die Ho 100... Prozent, wollte ich sagen. Wieso haben wir nicht die 100 Wir haben doch überall die Rainbow Drops. Ähm, okay, uns fehlen anscheinend irgendwo irgendwas. Okay, cool. Ich habe gerade erfahren, wie man die 100 Prozent bekommt. Ähm, um es kurz zu fassen, die Bonus-Bosskämpfe muss man alle No-Hit schaffen. Ich weiß nicht, ob die richtigen Bosskämpfe da auch noch dazu zählen, aber ganz ehrlich, ich habe nicht vor, einen No-Hit-Run zu machen. Deshalb werden wir hier bei 94% einfach bleiben. Ihr wisst dann zumindest, wie man sie bekommt. Dieses eine Blob Girl oder wie auch immer die heißt, ich glaube die heißt Blob Girl oder so, also ich habe keine Ahnung, die, die nach GUI kommt auf jeden Fall. Die zählt anscheinend auch für 1% dazu, also seid gewarnt, ihr müsst auf jeden Fall zweimal GUI einsammeln hintereinander. Dann wird nämlich cool zu einem Mädchen aus irgendeinem Grund. <lacht> Nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, war es das hier. Vielleicht machen wir noch einen Boss Rush Modus. Ich weiß es nicht. Das sollte es hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns vielleicht bei Kirby's Dreamland 3 wieder. Bis dahin und ciao, Leute.